Moin, ich bin die Steffi von der Make-A-Bus-Crew und ich will euch heute zeigen, wie ihr den Roboter für unsere self esteam challenge bauen könnt. In der Beschreibung findet ihr auch noch einen Link zu unserem kleinen Aufgabenheft. Das heißt, wenn ihr lieber selbst herausfinden möchtet, wie man in diesen Roboter baut, empfehle ich euch da mal reinzuschauen. Ich versuche, alle Fragen schon in dem Video zu klären. Wenn ihr trotzdem noch welche habt, könnt ihr sehr, sehr gerne bei uns in dem Makerspace in Ash vorbeikommen. Alles, was ihr für den Roboter braucht, findet ihr in unserem Roboter-Kit. Das könnt ihr euch ganz einfach auf unserer Webseite bestellen. Darin findet ihr dann zwei Räder, zwei Motoren, zwei Batteriefächer mit jeweils zwei Batterien, ein Lochblech, zwei Schaltern, sechs Kabel mit je einer Flachsteckhülse vorne dran, Lüsterklemmen, einem An- und Ausknopf, einem dickeren Draht, auch wieder mit einer Flachsteckhülse vorne dran, einem 3D-gedruckten Stützrad, worin dann die Metallkugel reinkommt und zusätzlich noch ein bisschen Dekomaterial. Außerdem braucht ihr eigentlich nur noch einen schmalen, flachen Schraubenzieher und vielleicht noch ein bisschen Klebeband. Wenn ihr anschließend dann euren Roboter pimpen möchtet, könnt ihr gerne noch so viel Werkzeug und Materialien hernehmen, wie ihr möchtet. Alles, was ihr für den ersten Schritt braucht, ist das Batteriefach, zwei Batterien, den Motor und das Rad. Nun möchten wir das Rad zum Drehen bringen. Steckt dafür die beiden Batterien in das Batteriefach und drückt das Rad auf den Motor. Verbinden wir nun die jeweiligen Kabelenden miteinander, entsteht ein Stromkreis und das Rad dreht sich. Verbinden wir jeweils das schwarze und jeweils das rote Kabel miteinander, so dreht das Rad nach vorne. Vertauschen wir die beiden Kabel und verbinden das rote mit dem schwarzen auf den jeweiligen Seiten, so dreht das Rad nach hinten. Diese Info ist vor allem für die nächsten Schritte ziemlich wichtig. Was ihr nun noch zusätzlich braucht, ist den Schalter, das gelbe und das grüne Kabel, die Lüsterklemme und den Schraubenzieher. Nun stecken wir das gelbe Kabel auf den obersten Anschluss des Schalters und das grüne Kabel auf den untersten Anschluss. Den mittleren brauchen wir fürs Erste nicht. Ziel ist es nun, den Schalter mit in den Stromkreis einzubauen. Dafür verbinden wir das schwarze Kabel des Motors mit dem schwarzen der Batterie, das rote mit dem gelben Kabel und das grüne mit dem roten Kabel des Motors. Um die Kabel zu verbinden, verwenden wir die Lüsterklemmen. Steckt dafür das eine Kabelende in die eine Seite und dreht die Schraube oben fest mit dem Schraubenzieher. Das zweite Kabel kommt nun auf die gegenüberliegende Seite, wo ihr dann auch wieder die Schraube festdreht. So sind die beiden Kabel miteinander verbunden und der Strom kann auch beide fließen. Das macht ihr jetzt auch mit den restlichen Kabeln. Verbindet also das rote Kabel der Batterie mit dem gelben Kabel des Schalters. Und anschließend das grüne Kabel des Schalters mit dem roten Kabel des Motors. Manchmal ist es gar nicht so einfach, die Kabel mit der Lüsterklemme zu verbinden. Helft euch deswegen gegenseitig. Lege ich nun die Batterien das Batteriefach, sollte sich eigentlich das Rad drehen. Geht es euch aber genauso wie mir und es funktioniert nicht auf Anhieb, ist das kein Problem. Überprüft einfach nochmal alle Kabel und Anschlüsse und schon dreht sich das Rad. Drücke ich nun den Schalter, stoppt es. Habt ihr das auch geschafft, habt ihr also die erste Challenge schon gemeistert. Damit der Roboter später auch fährt, brauchen wir nun die zweite Seite. Das heißt also den zweiten Motor, das zweite Rad, den zweiten Schalter und wieder das grüne und gelbe Kabel. Nun stecken wir wieder das Rad auf den Motor, das grüne Kabel an den unteren Anschluss und das gelbe Kabel an den oberen Anschluss des Schalters. Um nun auch das zweite Rad mit in den Schummkreis einzubauen, verbinden wir wieder die Batterie mit dem Motor und dem Schalter. Genauso wie wir es auch in dem ersten Stromgräschern gemacht haben. Der einzige Unterschied ist nun, dass das schwarze Kabel der Batterie nicht mehr nur noch mit einem Kabel verbunden wird, sondern sogar mit beiden Kabel der beiden Motoren. Dafür nehmt ihr also wieder das Kabel des einen Motors raus und versucht diesmal beide Kabel mit in dieselbe Lüsterklemme reinzustecken. Die restlichen Kabel verbindet ihr genauso wie in dem ersten Stromkreis, das heißt das rote Kabel des Motors mit dem grünen Kabel des Schalters und das gelbe Kabel des Schalters mit dem roten der Batterie. Nun drehen sich beide Räder. Drücke ich nun einen Schalter, stoppt das entsprechende Rad. Nun brauchen wir noch die beiden Drähte mit den Flachsteckhülsen, das Lochblech das 3D-gedruckte Stützrad mit der Metallkugel und noch die Kabelbinder. Die beiden Drähte werden gleich zu den Fühlern des Roboters, die an die beiden Schalter angebracht werden. Jetzt wollen wir aber erstmal, dass unser Roboter fährt. Dafür brauchen wir das Lochblech, das zu dem Körper unseres Roboters wird. Fangen wir mit den Motoren an. Um sie an das Lochblech festzumachen, brauchen wir die Kabelbinder. Das ist alles gar nicht so einfach, deswegen helft hier einander. Wie ihr die beiden Schalter anbringt, könnt ihr selbst ein wenig testen. Deswegen zieht die beiden Kabelbinder vorerst noch nicht fest. Zuletzt noch das Stützrad. Steckt die Metallkugel einfach in das Stützrad rein und verbindet es wieder mit den Kabelbindern. Nun kommen wir aber zu den Fühlern. Steckt dafür den Draht auf den Schalter. Dafür braucht ihr vermutlich etwas Kraft. Macht dasselbe jetzt auf der zweiten Seite. Berührt ihr nur den Draht, wird automatisch der Schalter gedrückt. So kann euer Roboter später den Hindernissen frühzeitig ausweichen. Damit der Draht nicht von dem Schalter abgeht, könnt ihr die Verbindung auch noch mit etwas Klebeband sichern. Wie genau ihr nun die Drähte biegt, könnt ihr selbst ein bisschen herausfinden. Damit euer Roboter auch aus ist, ohne dass ihr jedes Mal eine Batterie rausnehmen müsst, wollen wir nun einen An- und Ausknopf mit einbauen. Der An- und Ausknopf kommt zwischen die Batterie und dem Motor. Dafür nehmen wir das schwarze Kabel der Batterie heraus und ersetzen es mit dem schwarzen Kabel des An- und Ausknopfes, sodass der An- und Ausknopf mit den beiden Motoren verbunden ist. Nun kommt das schwarze Kabel der Batterie zusammen mit dem roten Kabel des An- und Ausknopfes wieder in eine Lüsterklemme. Nun sollte der Roboter stehen bleiben, sobald wir den An- und Ausknopf drücken. Macht nun eure erste Testtour mit dem Roboter. Baut euch dafür einen kleinen Parcours aus verschiedenen Gegenständen und lasst euren Roboter dort durchfahren. Was fällt euch auf? Macht also eine kleine Analyse bei den verschiedenen Komponenten und verändert und optimiert sie. Wie könnt ihr also zum Beispiel die Drähte anders biegen oder die Schalter anders setzen? Schritt für Schritt wird so euer Roboter immer besser und immer einfacher, wird an den Hindernissen vorbeifahren können. Zu guter Letzt verbauen wir jetzt noch die restlichen Komponenten. Das heißt also das zweite Batteriefach, die beiden Batterien und die beiden blauen Kabel. Die beiden blauen Kabel sollen jetzt gleich mit dem zweiten Batteriefach und dem An- und Ausknopf verbunden werden. Dafür stecken wir nun das blaue Kabel an den mittleren Anschluss der Schalter. Versucht beide blauen Kabel eine Lüsterklemme reinzubringen. Ziel ist es jetzt, sie beim blauen Kabel mit dem schwarzen Kabel des zweiten Batteriefaches zu verbinden. Nun fehlt nur noch das rote Kabel des zweiten Batteriefaches, das ihr mit dem roten Kabel des anderen Ausknopfes verbindet. Dies könnt ihr beides in dieselbe Seite der Lüsterklemme reinstecken. Habt ihr das geschafft, legt ihr nun die beiden Batterien in das zweite Batteriefach. Nun sollten die beiden Räder ganz normal nach vorne drehen. Drückt ihr jedoch einen Schalter, rollt ein Rad nach hinten und das andere Rad nach vorne. So kann der Roboter den Hindernissen nun viel einfacher ausweichen. So, nun seid ihr dran. Ihr habt jetzt schon erfolgreich die Basis für den Roboter gebaut. Jetzt ist aber noch die Frage, was ist denn die Geschichte hinter eurem Roboter? Wie heißt er, wie sieht er aus, was kann er? Ihr dürft jetzt ein bisschen kreativ sein und euren Roboter noch dekorieren und verzieren. Und ihr wisst ja, je kreativer und raffinierter euer Roboter ist, desto mehr Chancen habt ihr auf einen der Preise. Wenn ihr an unserem Wettbewerb teilnehmen möchtet, habe ich noch zwei Informationen für euch. Und zwar Erstens, schickt mir bitte ein Foto und eine kurze Beschreibung von dem Roboter. Und zweitens, das große Finale ist am 25. und 26. Juni in Rossport auf unserer Maker Fair. Dort könnt ihr einen Roboter nochmal testen in einem kleinen Parcours und bekommt sogar eventuell den Preis überreicht. Bis dahin wünschen wir euch von Make-It noch ganz viel Spaß. Und ihr wisst ja, bei Fragen könnt ihr gerne zu uns kommen und versuchen euch zu helfen.